Servus, wir sind hier bei der Marke Blitzert und haben ein Allround-Damenski. Neben mir steht da Marc. Marc, erzähl uns was zum Ski. Ja, Marvin, vielen Dank. Wir haben hier einen Damenski, den Alight 7.2 S. Ein Damenski, leichte Bauweise, leicht verbaut Hölzer, zum Beispiel Pappel werden hier verbaut, um den Damen möglichst schönes Skilaufen, kraftsparendes Skilaufen zu ermöglichen. Dementsprechend auch ähm, die Bindung. andere. Montagepunkte gewählt, um leichtes Einleiten des Schwunges zu gewährleisten, leichtes Schönes auf der Kante fahren, aber auch leichtes Driften. Also insgesamt ein schöner All-Mountain-Ski, mit dem man auf allen Pisten, wie heute hier zum Beispiel in Seefeld, perfekte Schwünge zeichnen kann. Beste Bedingungen, sehr gut zu fahrender Ski. Wir schauen mal, wie er sich auf der Piste macht. So, hier steht wieder die Bettina Weiß von Sport Martin aus Neunkirchen und die Bettina hat den Blizzard Lite 7.2 S für uns gefahren. Wie war denn dein Eindruck? Ich hatte eine wunderschöne Genussabfahrt mit diesem Ski. Der Ski besticht durch sein total leichtes Gewicht. Dadurch kostet er überhaupt keine Kraft beim Fahren. Und die Zielgruppe, wie würdest du die einschätzen? Ich würde es für die Genussdame sehen, aber durchaus auch mal ein bisschen ambitionierter. Da sind wir bei den Frauen genau mit dem richtigen Ski unterwegs. Dank dir. Gerne.